Hey Leute, willkommen zurück zu Popel mit Zucker. Wie ihr seht spielen wir nicht Assassin's Creed 1, sondern wir legen gleich los mit Assassin's Creed 2. Äh, ich habe zwar gesagt, ich mache die Flaggenjagd, aber ich habe es eine halbe Stunde aufgenommen. Flaggenjagen war nicht spannend, würde ich mir wahrscheinlich selber nie reinziehen von irgendwem, tut mir leid. Und ja, äh, wir legen los mit Assassin's Creed 2, würde ich sagen. Ich glaube, die Story zu spielen ist einfach viel interessanter. Ich werde aber gucken, was die Collectibles bringen, weil hier weiß ich, wenn ich alle Aussichtspunkte habe, kriege ich eine bonus -Story. Das heißt, das wäre ein Ziel, das ich machen werde. Ob ich sonst irgendwas mache, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss nachgucken, was es bringt, ob die Federn zum Beispiel, die man sammeln kann, irgendeinen Bonus geben. Und ja, sorry, Spoiler, man kann Federn sammeln. Ähm, ja, ist wie Flaggen sammeln am Anfang. Ja, äh, ich bin kurz still. Falls es hier eine Intro-Szene gibt, wird die am Anfang mal gelaufen sein. Äh, das heißt, ich würde sie hier jetzt überspringen. Ich musste kurz meinen Controller ein bisschen entstauben. Da lag ein bisschen viel in der Ecke rum. Ich habe mir jetzt für die Switch einen Controller geholt. Das heißt, mit Pokémon geht es auch bald weiter. Da konnte ich halt einfach mit dem Updrift nicht mehr spielen. Das war unmöglich für mich. Tut mir leid. Und ja, Ubisoft. Wir gehen direkt in den zweiten Teil. Mit Ezio Auditore de da Fidenz. Der bekannteste Firenze, glaube ich. Der bekanntere Assassine in dem Alter der Legende natürlich. Auch der Assassine, der drei Spiele bekommen hat. Story Mode. Ich lösche meinen alten Spielstand. Einfach, dass ihr das seht. Ich habe da angefangen und nie mehr weitergemacht. Name. Ah, kann ich groß schreiben? Da. Natürlich der Popel. Mein Username, überall, egal was ich mache. Ich weiß nicht, wieso da Desmond steht. Normalerweise steht mein Logname von Pupenbezucker. mit Zucker. und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassin. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adam. Zum Leben erweckt durch diese Maschinen. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel, ein Artefakt, einer von vielen sogenannten Eben-Splittern. Die Templer sammeln sie, so behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen templer -Haren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Myers, und das ist meine Geschichte. Und somit ist es auch unsere Geschichte, die wir letztes Mal gespielt haben. Assassin's Creed 2 sieht schon einiges besser aus grafisch. Es ist immer noch auf der PS4. Das werden wir noch ein bisschen haben leider. Die PS4 von der Graf äh, die PS3, entschuldigung, von der Grafik, weil HDMI klappt nicht mit PS3 aus irgendeinem Grund. Also es geht aber nicht für Elgato. Aber das Ganze sieht schon ganz anders aus. Oh, das hat Untertitel. Oh, Halleluja. Moment. Settings. Blut. Ah, ihr könnte ich Sachen ändern. Und Untertitel. Wichtig! Untertitel. Dankeschön. Ja, Lucy hat sich letztes Mal zu erkennen gegeben als Assassine bei uns. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht zehn Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Ob sie jetzt besser aussieht, ist es die Frage, ne? Aber sie sieht auf jeden Fall anders aus. Ich mag irgendwie die... Einerseits sieht es voll cool aus, andererseits... Hm, sie sieht ein bisschen sehr strange aus. Subjekt 17, Desmond Miles. Subjekt 16, vertraulich. Uh. Ja, Subjekt 16 ist bis jetzt noch kaum erwähnt worden. Von dem kamen die Zeichnungen an der Wand. Und somit willkommen zu Assassin's Creed 2. <lacht> In Italien, offensichtlich. Es ist ein Junge. Oh Liebling, es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gebt den mir. Gerade rechtzeitig. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Die leere Hand? Waffenhand, vier. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Alright. Und das sind natürlich wir. Ich glaube, auch wenn man Assassin's Creed nicht kennt, die Namen kennt man ein bisschen den ersten zumindest. Ja, was. Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Und wir kommen hier wirklich raus. Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Sorry für die Unterbrechung. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Äh, mit Dreier konnte ich keine Adler ich Augen machen, mehr. aber ich konnte rennen. Wir müssen weitergehen. Die Täter scheinen bewaffnet, nein. Ah, vielleicht wegen ihrem Blut. Ja, jetzt sind wir bewaffnet. Oder wäre ich gerne. Oha. Sind ja alles Menschen da, ne? Ja, wir müssen da rein. Mit den Kameras. Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Ist ja jetzt. nur weil wir was gemacht haben. Wenn wir nichts gemacht hätten, wäre das alles useless. Vorsicht. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raus. Okay. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ist das ein Animus? Das sind alles Animus hier. Wie gibt's denn davon? Vorsicht. Wahrscheinlich genug. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy! Wofür brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Bitte. Ja, wir sollten vielleicht hier raus, ne? Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Scheiße. Komm schon. Aha. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Das Adlerauge. Na, das war ja klar. Was war das in Animus? So. so. Audi, Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Widdig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erkläre es, wenn wir da sind. Wo denn? Siehst du, wenn wir da sind? Ach so, ja, okay. Ich kann nicht kontern. Momentan kann ich einfach nur 4x spammen. Gebe ich kräftig aufs Maul hier. Ich habe wirklich einfach einen Wagen. Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Ich konnte nichts drücken übrigens. Ich hab's probiert. Fängt ja interessant an schon mal. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Hier Super. lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Jetzt wird's interessant. Einen Grund für die Flucht, Desmond. Alles klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können... Aber was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein. Nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern. Oder Jahre. Nein. Nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich darüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. Sieben Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Okay, wir können jetzt mit denen ein bisschen quatschen. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser. Und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist. Dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Okay. Quatsch, nochmal Sorry, mit. Dir. Keine Zeit. Okay. Wo ist unser unfreundlicher Vollidiot da hinten? Da wird nicht besser, glaub mir. Ähm. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbank-Eintrag mit weiteren Informationen. Ja... Aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten, ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Hey, also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals. Das alles bei Abstergo. Das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Okay. Er ist recht unsympathisch. <lacht> ich hab kurz nachgeguckt. Die Federn geben dir nur ein Cape, das man braucht für ein Achievement. Können wir dann? Ja, komm. Ich muss das hier fertig machen. ja, was mache ich in der Zeit? Okay, ich kann hier und rennen. Da komme ich nicht einfach weg. Da auch nicht. Da wahrscheinlich auch nicht. hier. Ja. Ich gehe jetzt nicht runter. Das glaube ich falsch ist. Ah, ich kann hier drin nicht rennen, aber er rennt noch schön aus. Das ist cool. Äh ich dachte ich muss jetzt in den Animus langsam. Aber irgendwie. Doch, jetzt. Das sieht viel bequemer aus als der alte auf jeden Fall. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah. ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Interessant. Habe ich ein Ubisoft-Konto angemeldet? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, es sieht auf jeden Fall komplett anders aus. Lucy finde ich ein bisschen komisch in diesem Stil, ehrlich gesagt. Ich muss ganz kurz... Okay, ja, das Spiel lädt ein bisschen länger für den Anfang, wahrscheinlich, weil es die ganzen Welten lädt. Ich mache mal kurz einen Anruf in der Zeit und wenn das ist, mache ich kurz Pause und schneide dann von mir aus. Okay, nach über zwei Minuten Laden hat sich dieser wunderschöne Screen geändert und jetzt lädt die Stadt endlich. Wir sind in Florenz 1476. Wir kriegen endlich Jahreszahlen. Ich vermute, wenn wir recherchieren würden, könnten wir auch mit den Jahreszahlen arbeiten, wann König Richard in Akon eingefallen ist oder in, in diesem Ort da. Ist ja nicht Akon nur. Und dieses Twitchen, da kann ich nichts drücken, diesmal wie im ersten Teil. Insieme per la Vittoria! Insieme! Insieme. Insieme. Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Sera, Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling, Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Oh, nur aus 15 Spruch. Und dass er den nicht ja kommen sehen, das war lame. Jungs sind Jungs. Wie er die pazis Männer bekämpfen. Okay, mit L1 habe ich ein Targeting System. Schliegerei. Okay, die Live balken sind cool, dass man sieht, wie man hat. Oben links meiner sieht auch verdammt geil aus. Natürlich schaut der andere nur zu von draußen. Und was neu ist, ist, dass man. Ach, oh nice. Ähm. Anvisierte Gegner mit Dreieck provozieren kann. Ähm. Dass solche Szenen wie in Assassin's Creed 1, dass man eine Minute lang rumsteht, äh, nicht mehr hat. Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Der war böse. Oh, der ist tot. Das war uncool. Okay, ich kann greifen. Das ist cool. Warte mal. Kopfstoß! Kopfstoß! Und werfen! Oder auch nicht mehr werfen. Ah, doch werfen. Boah, dieses Nachtreten ist richtig assi. Ich habe noch keinen Konter. So, jetzt muss ich langsam aufpassen. Boah, das war knapp. Wir haben fast gewonnen. Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. <lacht> Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? <lacht> Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ja, das ist auch neu, wir können Leute ausrauben. Voll geil. Ich muss über eine Leiche stehen. Also eine Leiche eine Leiche oder diese Typen, die am Boden liegen, dann kann mir Kreis berauben. Die Leute bekommen das mit. Es erhöht mein Aufsehen in der Stadt. Und wie man gerade sieht, heißt es auch, ich habe ein Geldsystem, um neue Waffen äh, und sonstige Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel auch Gemälde. Ach, ich mache noch weiter. Ich brauche noch mehr Geld. <lacht> Okay. Ah, ich dachte schon, wir gehen direkt weiter. Ne, wir müssen jetzt... Ähm, die markierte Person da. Du hast mir noch nichts gegeben, du Sau. Ach, nur nein. Ich glaube, die geben mehr in dieser Mission drin. Und ich habe zum Glück noch diesen Hunderter bekommen. Ja, wie ihr hier schon seht, ist das Ganze schon ganz anders gestaltet. Fuck, der hat abgebrochen. Unsere Map sieht auch ein bisschen anders aus. So weit wollte ich noch gar nicht rausgehen. Kann ich denn direkt schon zu diesem Aussichtspunkt? Ah, ne, der ist so weit weg. Da haben wir... Dienstanbietende. Schnell, Itio. Je Achso, deswegen meint. Ja, okay, ich bin halb tot, deswegen. Federico zum Doktor folgen und jetzt lernen wir das Klettern. Tutorials hier sind echt angenehm gestaltet. Ich mochte es natürlich auch im ersten Teil, dass man das alles virtuell noch lernen musste. Aber hier fühlt sich das Ganze halt noch ein bisschen lebendiger an. dottore. Hm, die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. fort, Diti. <lacht> das war's auch schon. Und jetzt verschwindet ihr. Hier. <lacht> hier lang. Hab mich ja nicht mehr was gekostet. Ah, doch, jetzt. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, so, warte. Sie sind's. <lacht> wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hm? Wohin? Uh, zum Dach dieser Kirche. Okay. Dann auf drei. Uno, due, tre. Ich vermute jetzt einfach mal, hier ist der einfachste Weg. <lacht> okay, das war wirklich einfach. So, und jetzt kriegen wir unseren ersten Aussichtspunkt, den ich vorhin schon anschauen wollte. Die Musik hier ist einiges lebendiger, irgendwie, finde ich... Ich mag diese Szenerie mega von diesem Spiel. Sie wird natürlich immer besser in jedem Teil. Logischerweise. Aber ich genieße diese Fortschritte von Stück zu Stück halt. Immer. Ich weiß, wie die neuen Teile aussehen, natürlich. Ubisoft präsentiert. Assassin's Creed 2. Und damit auch von mir nochmal herzlich willkommen zu Teil 2. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Ach. Der schönen Christina Vespucci einen Überraschungs Überraschungsbesuch abstatten. Und ich könnte jetzt einfach hier runter springen, da drüben in den Heuballen rein, aber wir drücken zuerst das Dreieck für das altbekannte Map aufdecken. 73 Aussichtspunkte gibt's. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Okay, unten rechts seht ihr schon die Map. Äh, die hat sich ein bisschen farblich anpasst. Äh, anzupassen an meine... Oh, da sieht mich, da sieht mich. Christina. Es ist viel aktiver und sieht wirklich, wer dich erwischt und wer nicht. <lacht> ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das äh, meinte ich eigentlich nicht. <lacht> Schlechter Junge. Komm hier. Oh, Ezio... Your... Mm. Mm. Oh, Ezio... Your... Und das Fenster bleibt auf, damit die Nachbarn da schön zugucken können. Ja. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald! Komm, meine Tochter, ist es denn wirklich so schlimm, dass. und Kane! Was soll das? Perdonate, Messere! Bitte verzeiht! Ich bring dich um! Ach bitte! Das ist nicht nötig! Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Ja, scheiße, ne? Keinen Grund für Gewalt! Ja, jetzt dürfen wir rennen. Wenn wir nicht mehr gesehen werden, gibt es unten einen Kreis, der dafür sorgt, dass ich weiß, in welchem Radius ich aktiv gesucht werde. Also jetzt in diesem gelben Radius kann ich mich gar nicht erst verstecken, weil sie Heuballen so durchsuchen. Sondern ich muss raus und mich jetzt zum Beispiel hier verstecken. Weil die suchen mich jetzt vor allem in diesem gelben Radius halt und nicht überall. Nicht so wie im alten Teil. Dann gibt es hier verschiedene Berufe. Wir haben einen Schmied, wir haben einen Arzt und eine, Sch äh, eine Genau. Ein Kleidungshersteller, wie. Ich weiß nicht mehr. Fuck, okay. Ja, auf jeden Fall einer der Kleidung Ein Schneider, Dankeschön. Und eine Mission. Und ein Kunsthändler. Ja, wir können Kunst kaufen. Ist wahrscheinlich jetzt am Anfang recht teuer. Und wir können aber pro Ort bestimmte Kunstwerke äh, kaufen. Und die hier, damit ich sehe, wo ein Schatz ist. Komm, wir kaufen die direkt mal. Scheißegal, habe ich kein Geld mehr. Aber jetzt sehen wir überall auf dieser Map, sehen wir Schätze versteckt. Diese Diamanten. Das ist dann... Naja, ah gut, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ähm, ja, toll. Ich gehe mal einfach die Mission, weil auch oh, da werde ich gesucht, da werde ich gesucht. Papa, hallo! Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Jere, die Pazzi. Und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es. Es, <lacht> es. erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre, ihr habt mein Wort versprochen. Ich okay, ich glaube, ich habe gerade irgendwas gemacht. Tut mir leid. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Wir können auch ablehnen, dann haben wir nach, danach die Möglichkeit, die Stadt zu erkunden, bevor wir Visionen machen. Ja genau, Schatzturen sind solche kleinen Kisten da, die müssen wir öffnen danach. Die geben Schätze und Geld. Meistens Geld. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal kurz. Ich gucke kurz, was ich verkackt habe, weil ich Leertaste gedrückt habe, das anscheinend in Vegato irgendwas macht. Mal schauen. Also. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!